Jo Leute und Willkommen zu einem neuen Swagmuff Video. Wir spielen heute Anwesager. Das ist ein... Schmied... äh Tycoon Spiel mehr oder weniger. Wir spielen durch den Story Mode. Das Spiel wurde mir gesponsert vom Entwickler. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Also gucken wir uns das Spiel jetzt mal an. <lacht> Pater, ähm... Oh, ich zeige den Namen vorgelesen anstatt... sehr geil. That's it. Hold the hammer tight and swing your arm up and strike the blank. The blank. <laughs> I can't. I'll never become a master like you. Listen, when your mother and I came to France, uh, we didn't have a single penny on us. Nothing but fire in the eyes and my old instrument. Really? Not a single penny? Not more than a couple to be sure. This is Arthur, the hero of the, of the story and your main character. Uh, since Sightout, he's been helping his father and, uh, in the forge, but he's pretty good at any kind of craft. I control the camera by using VASD and the arrow keys. To zoom in, use the mouse wheel. Arthur, my son, make some ingots at, at the smelter. We have a lot of work today. Complete Orders, du willst nicht Ingots. Ingots are smelted out of ore. Hier ist noch ein Tipp. <lacht> das Tutorial quasi. Ich hab heute irgendwie, bisschen, ich ruf's heute ein bisschen, das ist nicht gut. Wir sollen drei Ingots machen. So. Uh, one piece of ore ist usually good for one ingot. Uh, the smith will smith ingots oh, uh, one after another, if they run out of ore. Until they run out of ore. Oh my god, can I clean them? Excellent work, son. Go flip the sign, we opening. So, oh, the land is off. See that one heading your way? Take the order, I will see how you do it. Don't worry, you will do fine. Your first customer. Take a look at the order window and you will find the item and the resources needed for its creation and the reward. And we need 3 ingots to daran 11... Geld... 11 Tata. We want to wait forever. And then leave if the patent runs out before the order is complete. If a customer leaves, you won't receive the money nor lose the resources. However... The customer might lose respect for you, uh, for your workshop, and tell others about it as well. Wir müssen also immer schön arbeiten, damit wir unsere Kunden nicht enttäuschen. und ähm, Word of mouth ist halt die beste Marketing-Strategie, also halt glückliche Kunden erzählen, Freunde, dass die hier hinkommen sollen. Well done, son. Look, it's finally his whole family. And uh, Look, it's finally his whole family comes to the fair every year. Uh, the young lady next to him is his daughter. Alu, daughter. Alu, oh my God, Olivia. This is a version, This is the version from gastronomy. Yes, judging by the look on their face, on his face, he's happy with me forging. Oscar, you are here too. How are you faring? Thanks for the instrument and the harness. It's also perfect. Let us see you at the fair. Rob brings you here finally? Finley. I'd like to order a small trinket, a brooch for my beloved daughter. Do this for me, would you? This is a piece of cake, right, son? You got this. Okay. Something you will have to make. Oh, never mind. Sometimes you will have to make a choice what will affect events further in the story. We'll see one of them now. Each option has a chance to success and failure. Study carefully, you won't be able to go back on your choices. Ja, Also wir könnten den Juwel benutzen, 80% Chance, dass das funktioniert. Wir kriegen also hier nochmal die Bonus. Das bessere Skill und besseres Equipment macht die Chance dass das funktioniert höher. Wir können einfache Arbeit machen, 70% Chance, dass das eine gute Wahl ist. Wir könnten ein Fake UV benutzen, was eine 50% Chance hat eine gute Wahl zu sein. Wir machen aber ein Juwel, wir wollen ja 80%. Wir wollen hier nicht im early game direkt ähm, Probleme kriegen. Ich glaube, man kann in das Spiel geköpft werden und solche Dinge, wenn man scheiße baut. Wenn man zum Beispiel irgendwie für den König arbeitet und da die Aufträge nicht erfüllt. That it's all done here. Good lad. Here it's all done, it's lovely, isn't it? Let me see, the work is ab absolutely stunning. Look! My god, what a marvel! Thank you so much, Dad. Look at the way it glitters in the sun. Wow, oh, my friend, I'm impressed. Here, I'll gladly pay you extra. And you better be ready to tell everyone about your amazing skills. Hello, blacksmith. Blacksmith, still working hard? Yes, more or less. My son's helping out a lot. He's even much better than me at something now. Ah, wie looks like you. And now dann Will you make me a ring? Klar machen wir einen Ring. Um, wir haben auch keinen Juwel. Okay. You, wir könnten oh, ein Fake-Juwel benutzen, aber. auch hier im paar Dachlose noch nicht übersetzt. Oder die Entwickler sind russisch. Aber wir machen natürlich hier keine schlechte Arbeit. Die Gap ist nicht hier. It hasn't arrived yet. There's no gem? What are you on about? Bevan, you know perfectly well that the roads are unsafe. Who knows what could have happened? Oh really? Maybe that's true. Alright. I'll look into it. Sorry about that. Is there anything else you might desire? Not really. I don't need anything now. See ya. At least he left without a fight. He could have done something far worse. Looks like it's time for us to head home. Close the store. Closing the store, takes the customer there. That's no new order. I accept it. But those who are waiting for the order will stay. Okay. Schließen wir mal. Hab ich gemacht. Muss ich nochmal mal klicken. Leider. Let's go, let's go son. Jetzt ist der Lerner trotzdem offen. Was zum Fick. Vater, was do you think about me and Olivia? Can we be friends? We are just not the equal, son, but in the merchants Merchant's family a group is judged by how fat his purse is. Cheer up, everything is in your hands. My father's words were no surprise to me. Inequality is both the this, the this of and the foundations of our society. However, I'm sincerely smile and was, the centery smile and charming eyes on of the merchant's daughter made my heart at edge. The fair was coming to an end, so we gathered our belongings and set off home. It was our—it uh, was the last fair I got to visit with my father. The disease hit him hard, but even to his last breath he did the best, his best to transfer his knowledge and skills to me, even when he could barely hold a hammer in his trembling hands. I had no sh uh, choice but to make my father proud and become a decent apprentice. Prentice a good teacher You have a small house and forge at your disposal It's not much but it's still better starting from scratch This is where you road to glory, wealth and heart of your beloved girl begins all the, But all this lies far ahead And for now kind kindle the forge Time to blow the dove, dust off my father's hammer Let's see what I can still remember. So arbeiten wir mal. Wir sollen 5 Orders kompleten. Äh, Hoffen wir, mal, dass der nächsten Kunde kommt. Wir haben auch ein bisschen. Oh, also kommen hier schon mal ein bisschen arbeiten, bis der erste Kunde da ist. Der erste Kunde. Und ich hoffe, ich habe das jetzt nicht abgebrochen. Dann ich. Was auch egal, weil wir machen den Kunden schnell fertig. Also, wir machen nicht den Kunden fertig, sondern das Produkt fertig. Ideal Character has received a new trait. Character can receive negative and positive traits. It affected the characters behavior in a specific way. Therefore, I read the trade description and pick the best assignment for each worker. So. Haben wir hier bekommen. Okay, das Spiel hat sich aufgehangen. Please spiel. Oh, was ist jetzt passiert? What? Okay, wir müssen arbeiten. Wir haben noch 8 Barren. Hätte das andere zuerst nehmen sollen, ich glaube, das andere hat etwas mehr Geduld. Hätte ich mein Trade lesen? Könnte ich, aber erstmal arbeite ich. So. Ähm, Rang Out of Indies. Das weiß ich, wie das funktioniert. Oh shit, wir müssen ganz schnell arbeiten. Warum steht der. scheiter nicht sofort oder was? ein in jetzt brauchen wir noch ah, wir haben hier sogar noch einen job den wir machen müssen dann ledigen wir den job erstmal Reject me, mal bevor von alleine weg geht ein um, running out of organ time to dick a shift. No later you start expanding your forge, building more rooms and even digging into the earth. Each forge needs a constant supply of ore. You can purchase oh it from the trader, but it's much more efficient to mine it yourself. Let's take a shaft right in your shell. Um, and god we mustn' jetzt bauen, we have kein no Geld mehr. Ähm, erstmal mal einen Raum bauen hier unten. Ups. Den Raum nicht bauen. ich bauen. Kann ja irgendwie nicht auswählen. Ich drücke einfach okay. Each room's construction takes some time. We'll have to wait for the builder to finish their work. Okay, wie kann ich äh, Sachen bestellen? Ist die Frage machen wir erstmal zu. Oh, der war sauer. <lacht> wert, ne? ähm, was ist das hier? da hin. Ich glaube, das sagt man essen. Ich habe schon ein bisschen von dem Spiel gesehen, aber noch nicht alles. Mal gucken erstmal, was wir jetzt hier machen können. Okay, der macht einfach irgendwas. Ähm, okay, das ist quasi so was wie unser Kühlschrank. Hier kochen wir jetzt gerade was zu essen möchte das auch noch nicht direkt essen kann ich hier, ah, hier kann man auch was kaufen kann equipment kaufen ähm mich dann kann man schnell in der mine aber dass ich auf jeden fall irgendwann kaufen aber hier kann ich auf jeden fall so ein bisschen ohr kaufen äh, wir können 20 uhr storen also kaufen hier einwand ein 20 er Hoffen, das kommt schnell an. Den nächsten können wir dann hier unten selbst um, Ohrfarmen. Excellent. Now choose the type of your new room. Each room has its own function and requires a specific function. A room that doesn't have a function or the required furniture will remain inactive. An exclamation mark will notify you about that. In press excla exclamation mark choose the rooms type or by for nature depending on what the room lags before it can become operational so, wires hier glaube ich unsere dingslieferung gleich bekommen Wir kann hier draußen schon mal bauen was wir brauchen ähm, eine mine wollen wir bauen so was brauchen wir für eine mine noch steht da nicht was wir brauchen aber ah, ich muss einfach hier okay drücken Ah, jetzt sehen wir, was wir brauchen, oder? Und hier du habt man. Basement und Crate. Es ist halt ein bisschen schwierig, wenn da noch Russisch stehen, aber ich glaube, das hier ist der, der, der Basement. Ich vermute mal, dass das, dass das die Tool ist, Trade. Das war nebeneinander. Okay, das war kein Basement, scheiße. Das ist definitiv kein Keller. Das hier vielleicht? Nein. Ach, das ist ein basement scheiße nicht das entfernen Wie ähm so aus scheiße sei da umsonst so ein ding reingeworfen? so was war das basement äh das war das Basement. Und eigentlich die Truhe im Basement nah nebeneinander machen. Aber egal, jetzt ist das eine Mine. Aber wir haben jetzt erstmal genug. Wir können also unser Laden wieder aufmachen. Und während wir auf Kunden warten, machen wir uns hier unsere. Oh, wir haben jetzt hier auch mehr capacity capacity das ist sehr gut. Ich glaube, wir haben 35. Äh, bitte. Oh, wir kriegen. Wir brauchen zwei wargen und kriegen dafür 9 das ist ein guter deal oh, aber zwei Banken für 11 das ist ein noch besserer deal <lacht> Das wird langsam spät zwei bank für die ist ein weniger schlechter deal aber ich denke wir nehmen gerade erstmal jeden job auch oh, wir müssen erstmal mal zwei Bank schmelzen ich würde sagen wir machen den laden zu und gehen gleich schlafen meine Energy ist so high, aber ich denke nach... Oh, jetzt ist sie weggegangen. Wir haben es gebraucht. Und dann schmerzen wir noch unsere Baren zu Ende und dann gehen wir ins Bett. Ähm ja, kann man nichts machen. Manchmal kommen bestimmte Fraktionen, die dann äh, Bestellungen haben. Die dann erledigen können. ich es einmal essen aber wir sind noch nicht hungrig man kann das spiel schneller stellen ja perfekt ich spiel mal jetzt werden wir eh nur schnell noch dieses speed wenn wir arbeit zu tun haben dann machen wir die andere speed damit wir mehr zeit reagieren haben eventuell wenn nötig ich guck mal ob vielleicht ein kunde kommt die Uhrzeit. ich denke aber ja nicht ist schon ganz oben Oh, da kommt echt ein Kunde. Es kommt echt ein Kunde mitten in der Nacht. Na gut, dann machen wir hier noch einen Job. Äh, warum hatte ich da die Aufgabe, ein Ding zu machen? Ehrlich äh, ähnlichen ein Wagenhofeitem. Englisch archer are Local Hunters, are Competing in Accuracy. Es gibt immer so Saison-Effekte, -Saison also für eine Zeit lang etwas ändern. Ähm, diese Saison ändert zum Beispiel, dass ähm, Holz wertvoller ist. Ähm, äh, die Orderpreise sind höher und Hunter kommen öfters. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mehr Waffen produzieren. So, keine Ahnung, warum ich da jetzt noch ein Hufeisen machen sollte. Auch oh, egal, ich will jetzt schlafen. Keep an eye on your characters energy. Charakter will make mistakes by forging make damage in the workspace and your workers to sleep so that they can regain energy the more comfortable the bed the faster the character rest okay. man schläft also schneller okay obwohl die energie nicht mehr zu Hälfte äh, vorher war es trotzdem schon eine menge äh, dauert schon eine weile bis man da das wieder auffüllt. und das uh, missing skill ist level 1 ich denke, nach dem Schlafen werden wir auf jeden Fall ein bisschen in der Mine arbeiten und unser ähm, Ohrlager erhöhen. Äh, was heißt Ohrlager? Ein bisschen unser, unser Stocks aufbessern. habe gerade keine Mission oder sowas. Aber ich ich mache trotzdem mal auf, falls einer kommen möchte. Wenn keiner da ist, geht okay, da kommt einer erledigen wir kurz mein freund wird er doch immer schneller wahrscheinlich der nächste job erledigen wir auch ja reich werden ne? weil wir sammeln ja auch die ganze zeit ähm, bekanntheit dafür für jeden job den wir erledigen wir gut erledigen kriegen wir ein bekanntheit oder ruhm ich glaube ruhm ist die währung That uh, it's hard to work to forge, although the village chief has sent you two young men who want to become your apprentice. Uh, this young man is new to the village. He came from Gascony, North Revere, glaube ich. My name is Terris, Master Blacksmith. Monty is a local trickster and rascal. He tries to look like a nobleman in every everything he does. My name is Monty, sir. I wanted to become your apprentice for ages. I will help you if you will have me. And this is Stone, the winner of all fights and wrestling contests in the village. I can do all sorts of things, and I'm strong, as an ox. I'm sure I'll be useful. Which of them is worthy becoming your apprentice? Okay. Um, the no relations. of relations I think I'm the stone, because he stark strong We want to have a strong worker I hope he won't be with us Thanks, I'll be of use to you You now have an apprentice He will need a room where he can rest after working hard Keep an eye on his level of fatigue and pay his salary on time Your apprentice skill will improve with time. Stone is as strong as five men but can sometimes have a little accident and break a table. And a couple of shares to the boot. <laughs> and now let's get it. Accept and successfully complete five orders with stone cell. Okay. The Smith right? The name of this of his majesty, the dolphin of friends. I'm authorized to collect the land tax for the good and of our country country. All of you just get prey on honest people, no matter what you call yourself. Are you paying or not? So oh, we müssen safe münzen sein. Als Texas. Jetzt los. Haben I mean, wir nicht was zu tun? And the forger will demand to be paid to continue work a refusal will upset, upset them and if the mood drops further the apprentice will leave you for the forge if you want get rid uh, if you want was? if you want to get rid of a worker you don't need to remove the stairs to the cellar then just fire them <laughs> so do out it is. Ach, we have keinen wir haben gerade keine dinger jetzt habe ich ein problem okay wir brauchen Ohr. okay jetzt haben wir gerade echt ein problem Ey, ich dieses vogel im spiel klingt echt komisch ich denke die ganze zeit dass ähm, dass das oh nein du sollst hier arbeiten und du sollst hier arbeiten sobald wir was haben wir haben gerade nur ähm, drei barren zwei barren wir können also nur äh, jobs annehmen die zwei brauchen. jetzt können wir hier kurz einen dritten machen und hier nehmen wir direkt ein oh, haben wir es jetzt versaut nein haben wir nicht so arbeitet oder oh, auch echt schnell ein guter arbeiter machen wir mal weiter barren während unser unten und in der mine arbeitet ich glaube, wir sollten vielleicht noch mal einmal Waren bestellen. So, vier Stück. Nimm den Job, den schicken wir weg. Den können wir können gerade nichts tun. Den schicken wir auch weg. Wir schaffen nicht rechtzeitig vier Dinger zu craften, mehr oder weniger. Oh, das sieht wie ein wichtiger Mensch aus. Ah nee, wir wollen uns das verkaufen. Doch nicht. So, wir können hier auf jeden fall 2 für 9 nehmen wir das ist ein guter deal den nehmen wir auch an die können wir uns gerade nicht leisten, weil wir keine wagen haben Okay, die, die zahlen ja später und sind auch nicht so gut also das lohnt sich für mich nicht wirklich da schulden anzunehmen Everyone seems to be talking about the war, like they've got nothing better to do. More than anything I hope the war doesn't reach this place. Or both of us will end up doing hard labor instead of working hard. So... Namibida. Workers need to be fed regularly. Angry worker will make mistakes while forging and might damage the workplace. If a worker uh, remains unfed for a long time, they might starve to death. Cook food you need to have enough provision in your storage. Can we prefer, äh, oh mein Gott, kann von einem Trailer gekauft werden. <lacht> ich mach's einfach auf Deutsch jetzt. Möchte nicht. Möchte keine Mitarbeiter nicht sein. So, machen wir hier ein bisschen Arbeit. Wir bauen uns jetzt ein Haus, wenn wir es uns leisten können. Also nicht ein Haus, sondern einen zweiten Raum. kostet 100 wir haben wir haben genug Geld um das zu kaufen das ist schon mal gut so okay, wir können es auch einfach so erreichen und das muss jetzt erstmal gekauft werden eingebaut werden aber man kann das auch editieren später das ist cool aber wir machen lass noch ein bisschen auf wie viel Salary okay wir müssen in 10 Salary zahlen und schauen dann auch immer so ungefähr 17, wie es aussah, Das heißt, wir müssen ungefähr 27 auf Lager haben, damit wir alles sein können. Und dann die Sekunde. Dann arbeiten wir direkt mal. Man wird da einfach hochgekommen, man muss keine Leiter oder sowas bauen. Äh, the higher your force prestige, the more appealing will look to the rich clients. By increasing your forged prestige and upgrading the style, you can attract makes who are willing to pay much more for the order than the peasants. In addition, store upgrades will increase your maximum work uh, workshop storage space for booted ingots. Prestige is increased when you complete orders, but it has an upper limit. Upgrading the house the uh, decoration to increase your risk limits uh with the store like with a store like this you can only expect bumpkins time to change the ram for something more respectable I have to upgrade you as well blah, blah okay Man, God. the sides auch nicht sofort aber wir machen dies jetzt einfach mal besser ist keine Kunden zu haben so, hier müssen wir mal kurz... Das wird ein Living Room. Brauchen wir für ein Living Room? Ups. Ähm, ach, wir müssen mal aussehen. So. Ach wir müssen da erstmal wir haben gerade nicht genug Geld um das zum Wohnzimmer zu machen. Wir brauchen 50. wir auf jeden Fall schon mal den Raum. Hilfreich ist. Mal sehen, wie sieht das aus, der braucht schlaf. Der auch Dann gehen wir mal zuerst mit Arthur schlafen. Wir haben aktuell nur ein Bett, das heißt wir müssen abwechselnd schlafen. Oh, jetzt habe ich angenommen, wo wir nicht genug Dings hatten. Hallo, ähm, Arthur, du sollst schlafen gehen. Stone, du sollst arbeiten. Perfekt. Den nehmen wir erstmal nicht an. Weil wir im forschen erstmal ein paar Bagen und dann gucken wir wie lange wir noch Zeit haben. Der scheint sehr geduldig zu sein, der Typ, also... Könnte machbar sein, dass wir... hat also auch wir kriegen das hin, das können wir annehmen. Aber es geht auch demnächst das, ähm, Erz aus. Hetze kommt. Oh, das will ich auf jeden Fall annehmen. Ich hoffe, wir kriegen das hin, ohne unseren anderen wecken zu müssen. Wir machen schon mal zu, weil wir nicht mehr genug ähm, Ohr haben für weitere Jobs. Natürlich Typ sieht aus wie ein Steuereintreiber. Achso, nee, das war einer den wir Geld schulden. Warum geht ihr jetzt weg? Hallo Hexe. Ähm, kriegen wir das Geld trotzdem? Wir das Geld trotzdem bekommen? Dann gehen wir mal in der Mine arbeiten, während der noch zu Ende schläft. Wir ist jetzt genug Geld, um den Raum zum Living Room zu machen. Ich bin verwert, ich möchte den Raum eigentlich nicht dekorieren. Ich glaube wir müssen ihn mindestens einmal dekorieren. Nein, müssen wir nicht. Oh, funktioniert das nicht ist ah, jetzt ist es ein Living. okay ein bett ein tisch und einen stuhl brauchen wir ja, was kostet äh, wir könnten ein günstiges bett oder ein teures ich glaube wir nehmen direkt ein teures bett stuhl sollte günstig sein Dann brauchen wir auch keinen teuren stuhl ähm, so ein billigen stuhl und es fehlt noch ein tisch also 30 Da kriegen wir morgen hin. Und oh nein, du sollst nicht schaffen sollst. Und ein bisschen fahren. Ähm Oder oh, kann wir Geld bekommen. Okay, der Abend sieht auch morgens besser. So, Der ist jetzt erstmal, wir werden dann gleich mal Zutaten für das nächste Essen bestellen, damit Stone auch demnächst was essen kann. Und darf Stone gleich schlafen, freut er sich bestimmt schon drauf. <lacht> Den, was hat der für Fähigkeiten? Der ist nachts ähm, etwas schneller. Okay. So, kaufen wir erstmal Food ein, wir haben kein Geld, nevermind. Ähm, machen wir mal auf. Wir schon wieder ein bisschen erz. Ähm der hat 50% Chance zu beten bei der Arbeit. Mal schauen, was er möchte. Ich sehr gut, dass der erstmal jetzt hier ein bisschen Text hat. <lacht> oh, aber das ist der Sch Zeit nicht sofort das ist nervig eigentlich. Aber wir nehmen es trotzdem erstmal, weil ich gerade keinen anderen Kunden haben auch direkt an oh, ich muss erstmal mal ein bisschen was tun so stone geht schlafen wir arbeiten so lange ein bisschen ähm, wait what? Ich keine ahnung was das ist aber wir können damit nicht machen oh nein du sollst schlafen und du sollst hier arbeiten Mach das mal schnell. Es ist halt nervig, dass das nicht übersetzt wird. Aber ich kann halt da den Job nicht erledigen. Stone, geh ins Bett bitte. Ich muss schlafen. Okay, endlich schläft der Typ. Oh, ein, ein äh, Barren für acht Gold, das nehmen wir auf jeden Fall.